Liallo heute mal etwas grundsätzlich zur Shell. Ne? Ich habe mich ein bisschen mit der Shell beschäftigt und wir wollen mal gucken was ich da so rausklamüsiert äh, hat. Ich bin hier unter Linux Mint, was ich gerade mal eben zeige. A, ah, Linux Mint könnte auch Ubuntu sein oder Debian, ist eigentlich egal. Es geht heute um die Shells. Ne? Ich habe hier ein Terminal gestartet. Äh, eine Konsole, ne? könnte auch äh, direkt auf tty1 oder so sein mit Steuerung Alt f 1 in so einem Fenster kennen, wo der Cursor blinkt. Und da hat man sich gefragt, oder ich zu mich, zumindest, bin ich überhaupt in der Bash? Ne? Bin ich in der Bash? Jetzt könnte man meinen, mit Echo Dollar Shell wäre die Frage beantwortet. Ne? Bin in Bash. Ne? Also Binaries, ausführbare Programme, Bash, ist in der Umgebungsvariable Shell hinterlegt. Also müsste dies der Bash sein. Der ja, ist auch. Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, wie ich mir habe sagen lassen. Ich könnte ja auch, ne? das Terminal könnte ja auch so sein, das ist ein anderes Programm, das ist ein anderes Terminal, das eine ganz andere Shell benutzt. Ne? Das provozieren wir jetzt mal mit SH. Ne? Also ich bin jetzt auf, der, ja, auf dem Programm SH, was auch eine Shell ist. SH ist übrigens verknüpft mit der Dash, nicht mit der Bash. Ne? Hm? Wenn ich mir jetzt also Echo ne, und jetzt die Shell ausgeben lasse, müsste der doch jetzt sagen, ich bin SH oder ich bin Bash. Ne? Nö, macht doch nicht. Der sagt ja immer noch dem Pfad, bin Bash. Das ist also die Shell, die beim Login äh, aktiv war. Ne? Also Exit. Ne? Das bringt nichts. Was bringt denn er was? Echo. Ne? Dollar 0 Da sehe ich Bash. Das ist im Prinzip genommen, ich vereinfache das mal so. In Programmiersprachen kennt man, dass man den Parameter Nummer 0 auslesen kann. Nämlich den Pfad, mit dem das eigentliche Programm ausgerufen worden ist. Na, hier in dem Fall die Bash. Ja, sehen wir mal, wenn wir jetzt SH starten, also eigentlich die Dash genauer gesagt. zum so noch Echo und Dollar 0. Dann ist das der Pfad, mit dem das Programm aufgerufen worden ist. Oder der Übergabeparameter in dem Fall sh, ne, da können wir zum Beispiel sehen, ne, zumindest von der Konsole aus. Äh, das äh, hm, geht aber nicht immer. Äh, warum wir Na, nu, nee, na, no. ähm, Test.sh, jetzt machen wir uns mal ein shell Shell-Script, ja, shell das nennen wir Test.sh. Und, äh, sagen wir mal, hier oben kommt ja immer noch... So ein ne? Bank, Ski Bank, sagen wir mal, bin sh. Ich sage auch definitiv, es soll die shell aufgerufen werden. Ja, dieses shell-Skript soll definitiv mit der shell aufgerufen werden, die im Pfad bin sh verknüpft ist. Hier in dem Fall ist es die dash übrigens und nicht sh. Gut, hier lege ich also definitiv fest. Das muss jetzt unbedingt mit sh gestartet werden. Und wenn ich dann in diesem Skript äh, Echo ja, $0 schreibe, dann kommt als Rückgabeergebnis halt nicht sh raus, sondern quasi, weil hier dieses Skript einen anderen Übergabepfad pfad hat, ne, dann wird nämlich der Pfad zur Datei angezeigt. Äh, das wollte ich nur kurz zeigen. Äh, verwirrt? ja, das wird noch besser. Stein x, äh, chmod, jetzt mache ich dieses Shell-Skript erstmal ausführbar, muss ich machen, sonst läuft es nicht. So, was machen, wir jetzt? was machen wir jetzt? Also ich bin noch in der Bash, starte ein Shell-Skript, lege definitiv fest, dass dieses Shell-Skript namens Test-SH mit dem Programm bin-SH gestartet wird, was nichts anderes ist als die Dash und nicht die Bash und soll dann mal ausgeben... Wo bin ich denn? Ne? Bin ich in der SH oder bin ich in der Bash oder in der Dash oder wie auch immer. Das funktioniert dann nämlich nicht. Ne? Ja, pass auf. Also test.sh starten und dann gibt er nämlich den Pfad zurück. Ne? Das ist ähnlich äh, wie bei der Programmierung den Pfad. Also dieses Echo 0 in einem Skript, ne? das mit dem Skibank, also diesen Überschrift, diesen auskommentierten Pfad statt wird, bringt mir Echo 0 so auch Nix. Ne. Wie wäre es denn mit äh, sh? Ne? Und dann test.sh. Ne, bringt auch nichts. Ne? Ja, sagt mir also auch nicht, dass es mit dem Programm sh gestartet worden ist, äh, sondern einfach nur ein Pfad. Also, das einfach Echo 0 ist äh, auch nicht so klug. <lacht> Gut, clear. Ist also nicht ganz so einfach. Ne? Es gibt also mehrere Shells und äh, man kann auch die Shell ändern, rate ich aber dringend von ab, aber der Befehl CHSH äh, könnte uns äh, vielleicht einiges äh, sagen, also das spreche ich mal ab, ich change nicht die Shell, ich gucke mir lieber die Manpage von Change Shell an, da wäre so einige Fragen wahrscheinlich beantwortet worden. Ne? Ändert die anmelde Shell, man könnte jetzt in der Versuchung geraten, anstelle von BASH eine andere Shell zu nehmen weil die Bash im Moment so seine Problemchen hat oder hat hatte hier finden wir dann interessante Sachen. Zum Beispiel schauen wir mal in die etc. shells rein und etc. pass WD. was wir da noch finden, geben wir da mal wieder raus mit QVQ. So clear. Wir zeigen uns mal an, Cut ETC Shells, was wir überhaupt für Zulässige Login-Shells hätten wir hatten zum Beispiel BINSH sh, bin, -Dash, BIN -Bash und bin -R -Bash. Was haben wir da eigentlich ist das hier POSIX-kompatibel, also hm, Unix-kompatibel, dass ein Unix-kompatibles System fälligst in binaries sh das Programm sh zu haben hat. Ne? Hier unter linux Mint bzw. Ubuntu ist dem aber nicht so, ne? denn. Dieses Programm SH haben wir nämlich gar nicht. Das ist nämlich nur ein symbolischer Link auf das Programm DASH. Dash ja, das äh, ist ein bisschen schneller als die BASH und deshalb hat man SH durch DASH ersetzt. Ist aber nicht dasselbe wie die BASH und R-BASH ist eine eingeschränkte BASH, die zum Beispiel nicht zulässt, dass man den Pfad wechselt. Wir gehen jetzt mal mit äh, CD ja, da kann ich jetzt schon ein bisschen dauernd CD-Bin in die Binaries mal rein und ls-l und schauen uns mal sh an. Wir haben nämlich überhaupt kein Programm sh. Ne? Also dieses Programm sh, also Shell, ne? also POSIX-kompatibel, ist nämlich umgeleitet auf die Dash. Und die Dash ist nicht die Bash, ne? warum haben wir zwei verschiedene Shells dann? Ne? SH haben wir im Prinzip genommen gar nicht. Da haben wir nur einen symbolischen Link, damit wir kompatibel sind. Die Dash ist dafür da, dass die Shell-Skripte, die definitiv im Shibank, so wie ich bei der Testdatei gemacht habe, die SH aufrufen, dass die schneller hochstarten. Das ist so ein bisschen optimiert, getunt, ist dann auch POSIX kompatibel. Die Bash ist nicht unbedingt so... Kann noch mehr, äh, kann aber auch, äh, ja, gut, es kommt immer drauf an. Deshalb gibt es CD Nano, der wird noch schwieriger. Pass auf. So, also hier oben das komische blaue Ding hier ist die Shibang oder der Bang. also hm, was heißt, der Schie ist das Ding, die Raute ne? und Bang ist Ausrufezeichen. So, und das ist jetzt quasi die, ja. Für das Kernel, na, für, ganz wichtig für das Kernel, der Hinweis, äh, Bitte schön dieses Skript äh, nicht mit der Shell starten, die das äh, Skript gestartet hat, sondern im Definitiv bin sh oder bin dash, könnte ich schreiben, ja. oder bin äh, bash, könnte ich schreiben, oder bin r bash, könnte ich schreiben, das ist eine restricted bash, die nur bestimmte Dinge zulässt, also, was soll das Ganze? Bash. So, könnten wir jetzt zum Beispiel mal sagen Bash, Bash unterstrich äh, Version und das Ganze noch mit einem Dollarzeichen versehen. Ne? Also hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich schreibe ein Skript, das ruft definitiv die Bash auf und zeigt mir die Bash-Version an. St X. Und zwar egal, ob ich es von der Shell, Dash oder wie auch immer starte. Ich nehme mal SH und starte Test.sh Test und sehe die Bash-Version. Trotzdem, obwohl ich SH gestartet habe, ne? ja, gut, oder ich gehe hier raus, Exit. Ich bin halt in der Bash und sage Echo Donner. Donnerzeichen bash-version äh, ja, da sehe ich auch, ich bin in der bash, ne? denn nur die bash hat dieses Kommando, das unter der bash funktioniert, zeigt mir die bash-version an. Es sei denn, ich mache es wie hier oben, ich schreibe mir ein Skript, das definitiv bash aufruft, egal von welcher Stelle gestartet, zeigt es mir auch an. Gehe ich aber zum Beispiel auf die dash oder die sh und mache echo dollar bash version dann passiert nämlich gar nichts daran könnte ich zum Beispiel sehen dass ich gar nicht in der bash bin denn die bash version dieses Kommando ist ein Kommando das nur die bash hat ne? zum Beispiel auch ähm, echo ich bin hier in der dash ne? die kann was nicht ne? die kann nicht was die bash kann ne? RANDOM ne? Da kann ich nicht. Ne? ich kommt nichts bei rum. Ne? Exit, die BASH kann er aber. ECHO DOLLAR DOLLAR RANDOM ne? Da kommt eine Zufallzahl raus. Ne? Hier dran kann ich sehen, ich bin in der BASH. Sehr schön. Gut, also wir können unterscheiden, ob wir in der BASH sind oder nicht, denn es gibt eingeschränkte Kommandos, die nur die BASH hat. Zum Beispiel hier oben ist die Manpage von der Bash. Hier ist die Manpage von der Dash. Die Dash ist bei uns die SH. Da gibt es eingeschränkte Kommandos und die Bash hat ein paar andere, zum Beispiel Coprok. Am zweiten ja, Prozess starten oder zum Beispiel Function. Ganz äh, markant ist übrigens auch Time. Time reagiert unter der Bash ganz anders ist ein nicht POSIX-kompatibles Kommando, als hier in der Dash, die dann posix kompatibler ist. So, wollen wir uns das mal gucken. Glaubt ihr mir nicht, clear? Also wir sind immer noch in der Frage, bin ich in der BASH oder nicht? Ich bin in der BASH, gebe Time ein, kommt das dabei rum, Geben wir mal auf die Dash oder ich könnte auch in die SH gehen, gebe Time ein, und was anderes bei raus. Gut, und deshalb sollte man auch die Standard Shell nicht ändern. Je nachdem welches Skript wie geschrieben ist und einfach davon ausgeht, dass es mit der Bash oder mit der Dash oder mit Sh gestartet wird und der Shebang nicht richtig stimmt, dann könnte das ganze System nicht gescheit hochfahren. Ja, sieht man so mal wieder. E ne? Exit. Ne? Hier nochmal zu weiß. Sh. SH, das gleiche. Ding. Ja, könnte ich auch mal Co eingeben, eingeben, aber nicht, ne, Exit, hm. was macht der hier, äh, die Bash hat Co -Proc. Co -Proc. so, kommt was anderes bei raus, ne? kommt was anderes rein? ja, okay, wir haben also gemerkt, oder Function, Function, ja, kommt was anderes raus, wie, wenn ich in der SH bin und da Funktion eingebe, ne? gut, Exit. Also es gibt verschiedene Shells, die sind nicht ganz gleich. Ne? Die sind zwar alle irgendwie kompatibel, und wenn man Glück hat, funktioniert jedes Kommando unter jeder Shell. Ist aber nicht so. Ähm, ja, CD, Et, nee, gehen wir mal auf äh, BIN. Und zeigen uns mal an, LS-LSH. Äh, Bei uns hier unter Linux... Mint ist das Kommando sh, das Programm binaries sh, nämlich mit einem symbolischen Link umgeswitcht auf die Dash. sh haben wir eigentlich gar nicht. Die haben sich für die Dash entschieden. Immer dann, wenn in einem Skript, ja, wenn in einem Skript, ja, zurück. wenn in einem Skript so ist, nano-test.sh. Das hier drin steht in der Skibank, ne, in diesem Start-Kleinen-Kommentar, woran sich eigentlich nur der Kernel stört. Ne? Gut, der Kernel sieht das Ding hier, weiß, aha, dieses Ding soll jetzt mit der SH, ne, also mit dem Programm, was unter bin sh verknüpft ist, gestartet werden. Hier in dem Fall der Dash. Dann nehmen die Dash und äh, nicht die Bash. Ne? Also nur wenn man so ein Skript schreibt, und das da oben so kommentiert ist ne? und SH nicht die Standard-Shell ist, ja, dann, dann wird das hier so benutzt. Ne? Dann wird die Shell benutzt, in dem Fall die Dash und der entsprechende Befehl ausgeführt, Time zum Beispiel, Steinroh. Seid ihr verwirrt? Ja, sehr schön, das ist der Zweck dieses Videos. Also wir wollen jetzt mal gucken, was haben wir denn? Wir haben also die Bash gestartet, starten die Test.sh. So, unser Kernel wird auf diese Datei treffen, Test.sh. Oben in der Skibank, in der Kopfzeile steht drin, dass das Programm sh benutzt werden soll, was aber weitergeleitet ist auf die Dash und die dash hat das andere Time-Kommando wie die Bash. Und da, daher kommt er da nicht dasselbe raus, als hätte ich das mit Bash gestartet, das Time-Kommando. Gut, einfach da habe ich nur Time geschrieben. Das ist jetzt eigentlich äh, ein kleiner Fehler, wollen wollte jetzt schnell mal beheben oder so. Echo Time. Na? Echo Time. Ich müsste jetzt eigentlich nur Time schreiben. Na? Echo Time gibt nur einen Text-Time. Also blöd. Jetzt äh, muss ich das Video nochmal... Nee, lass mal so... Ne? Ihr, ihr versteht schon, was ich nicht meine. So, gut, hieran sehen wir, dass tatsächlich die Dash benutzt worden ist. Denn hätte ich das Time-Kommando von der Bash benutzt, wäre das dabei rausgekommen. Ja. Ne? Gut, Datei-Test-SH wurde mit einem Schiebank ne, da, dazu gezwungen, tatsächlich äh, die Verknüpfung bin-sh zu benutzen, die auf die Dash zeigt. Und die gibt ein anderes Time aus als die Bash. Ne? Ja, Stein X, ne? Ne? Das wäre jetzt genauso, als hätte ich gesagt, Dash nehmen und Team ausgeben. So, exit. Ne? Kommt also was anderes raus als Bash nehmen und Team ausführen. Dies. Daran kann man hier zum Beispiel ein bisschen unterscheiden. So, was war jetzt mit dieser Passwortdatei? Die könnten wir uns auch noch mal gucken. Cut etc WD so damit ich euch da nicht ganz zeige hier im video könnten wir mit grab noch ausfiltern mein benutzer namen und schauen mal was da noch so drin steht da steht nämlich auch noch der pfad drin bin bash also einen bestimmten benutzer kann ich auch noch eine bestimmte shell Zuordnen hatten wir gesehen in der Manpage von Change Shell. So. Und eins haben wir dann noch drin. Ne? Also etc. passwd hatten wir, die Shells hatten wir. Schauen wir uns gleich nochmal an, welche das waren. Und etc. Login-Devs hatten wir uns noch nicht angeschaut. Da gibt es nämlich auch noch was. Was gibt es denn da drin? Cut. etc. Log. In Devs. So, jetzt scrollen wir mal ein bisschen nach oben. Da sehen wir nämlich dann noch, dann sehen wir noch, was sehen wir da? Es gibt hier auskommentiert, also nicht aktiv, noch eine Fake Shell. Eine falsche Shell, ne? die kann man auch benutzen. Ne? Sofern ihr euer Programm, das ihr Fake Shell nennt und diese Raute vorne wegnehmt, könnt ihr noch eine falsche Shell vorschalten in anstelle der echten Shell. Ne? Zu loggen zum Beispiel. Ne? Ja, das Passwort aufzuzeichnen und nach TeamBook zu schicken oder ein Werbebammer anzuzeigen. Gut, das wäre eine Vollständigkeit. Also sehr schön. Ja, super Funktion. Finde ich klasse. Nein, gut, wer in bin reinschreiben kann, da gehen wir jetzt mal rein. CD bin, der braucht keine Passworte mehr. Äh, ja, Entschuldigung. Äh, CD äh, bin. Natürlich mit Schrägstrich. clear das ist uns kristallklar. So, der da reinschreiben kann, der braucht keine Passworte mehr, der hat eh schon Root-Rechte erreicht oder Sudo-Rechte. Gut, schauen wir noch mal, an, was welche Shells haben wir denn in den bin drin? ls-l Sternchen sh und wir sehen die Bash. Die wollten wir wissen, ob wir die haben oder nicht. Kommt eben darauf an, welche Kommandos ihr eingibt. Kann man dann sehen oder rauskriegen, wenn man die Unterschiede der anderen Shells kennt. Ob die POSIX kompatibel sind oder nicht. Entweder in den Mund-Pages nachschauen oder einfach mal probieren. Hier hätten wir zum Beispiel auch noch R-Bash. Die eingeschränkte Bash, die zum Beispiel einen Wechsel des Verzeichnisses verhindert. SH, die Shell, Standard Shell, POSIX Unix kompatibel, ist umgeleitet auf die Dash, die dafür sorgt, dass ein Skript schneller ausgeführt wird, sofern SH oben drin steht, ne? oben drin steht in dem Text von, ja, schauen wir nochmal, ähm, Cut, wir mal. the Rackrunner, Test, SH. Wenn das hier also oben drin steht, ne, dann wird dieses Skript schnell ausgeführt, weil dash ausgeführt wird anstelle von bash. Gut, dann gibt es noch static sh, ne, da wird Busybox, äh, Busybox äh, ausgeführt. Was ist das, das ist ja wieder so eine Art Shell, ist aber keine Shell, das ist eigentlich ein Programm, das auch äh, standard äh, linux befehl ausführen kann. Busybox äh, gern gesehen auf Router und so weiter. Deshalb haben viele Router das Problem nicht mit der Shell, weil sie Pussybox benutzen anstelle von der Bash. Pussybox ne? ähm, und dahinter das Kommando und schon sieht man den Befehl ls. Ja, gut, woher weiß ich jetzt, dass ich in Pussybox bin? Gut, Pussybox äh, gibt was anderes aus, als wenn ich normal unter der Bash ls ausgebe. Sieht ein bisschen anders aus. Ne? Ja, kann man zum Beispiel in der Formatierung erkennen oder wenn ich auf sh bin, auf der Shell, mache es. SH ls Dann könnte es gegebenenfalls anders formatiert sein. bis du mal ausprobieren, kriegt man dann raus. Gut, was ist mit dem was ist mit dem CD? Ne? Es gibt ja noch die eingeschränkte bash, bash Die eingeschränkte Bash ist eigentlich umgeleitet auf Bash, deshalb sieht man hier nichts. Aber also wenn ich jetzt hier versuchen würde, mit CD ins Wurzelverzeichnis zu kommen, da steht da, ist gesperrt, ist nicht. Ne? Gut, ne? bash Eingeschränkte Bash, ne? Gut, ich bin jetzt auf der eingeschränkten Bash und kann nicht mehr wechseln, es sei denn, ich gehe auf eine andere Shell. Ja. dann kann ich wieder cd ins Wurzelverzeichnis und kann mich da wieder umgucken. Äh, zum Beispiel S, ne? Gut, Exit. Äh, gut. Sehr schön, haben wir also viele schon gelernt. Es gibt verschiedene äh, Shells und äh, die Standard-Shell auszutauschen brächte wohl nichts, äh, sofern man bin Bash immer noch hat. Ne? Ja, geben wir nochmal CD. Warum? Bin? Äh, ich bin noch mehr gesperrt. Ne? Ich muss aus der Airbash raus. Ne? Jetzt bin ich in der richtigen Bash. CD bin. Ne? Obwohl man das gar nicht so sieht. Sollte man wahrscheinlich. LS ähm, Stern SH. Nun, sofern das Programm Bash noch vorhanden ist, nützt mir Change SH gar nichts. Ne? Also die Standard- Shell, die beim Locking aktiv ist, auszutauschen nützt mir nicht, sofern das Programm noch überhaupt auf der Platte ist, ne? sofern Bash noch da ist. Wer jetzt meint, er könnte sein Web- äh, ja, Interface, seine Webseite, die er vielleicht auf dem PC betreibt und sein PC im Internet öffentlich geschaltet hat, äh, dann sicherer machen, ne? indem er dann einfach die Standard-Shell austauscht, äh, das wird er ja wohl nichts. Ne? Weil halt die Skripte dann gegebenenfalls noch definitiv obwohl die Standard-Shell, die Login-Shell auf irgendwas anderes steht, äh, immer noch äh, auf Bash zeigen. Ne? Bash zeigen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also test.sh, Sofern es also noch Skripte auf dem Rechter gibt, die anstelle von sh, jetzt machen wir jetzt mal nano-test.sh, definitiv hier im Skript immer noch auf bin-bash zeigen und Bash immer noch da ist, dann wird natürlich auch noch, x dann wird natürlich auch die Bash immer noch aufgerufen, obwohl die Standard-Shell schon eine ganz andere ist. Das macht dann euren Webserver nicht sicher. Also wenn, dann müsst ihr Bash ganz runter, ne? ganz runter. Sonst rufen die Skripte nämlich Bash doch auf, sofern es noch auf der Platte ist in Bin Bash. So, jetzt haben wir aber so also ziemlich alles durcheinander gebracht. Ne? Also, es gibt verschiedenste Shells. Die Standard-Shell austauschen ist vielleicht ganz nett. Falls ihr jetzt hier im Terminal lieber mit einer POSIX-kompatiblen Dash arbeitet, mag das gut sein. Aber es gibt auch noch andere Shells. Aber um den Rechner sicher zu machen, bringt das erstmal so nichts, ne? sofern die Bash noch da ist. Weil die Skripte, ne? unser Kernel erkennt, im obersten Text der Skripte, dass die Bash referenziert ist und benutzt die dann, wenn die explizit ausgewiesen ist. Gut, Exit. Gut. aber wir können erkennen, ob wir in der Bash sind. Echo $0. Und wir wissen, wir sind in der Bash und das, da wollten wir, wollt wir hin. Gut, was wollen wir machen, wenn wir trotzdem das alles sicher haben? Wie gesagt, Bash muss ja entweder runter, dann äh, funktioniert aber vielleicht der Bootvorgang nicht mehr richtig oder wir haben ja gelernt, dass die verschiedensten Shells unterschiedliche kleine Unterschiede haben und falls einige Skripte zwingend benötigt werden, könnte der Rechner vielleicht gar nicht mehr hochstarten, dann lieber eine Linux-Distro wie zum Beispiel FreeBSD benutzen, was eine Unterart ist, wo dann vielleicht überhaupt nie Bash drauf war oder eine andere Linux-Distro, die gar nicht Bash benutzt. Ne? BSD benutzt glaube ich Buzzybox oder andere Shells oder wie auch immer oder die Standard Shell SH und die haben das Problem nicht, dass sie im Moment Bash hat. Ne? Gut, Bash. Bash ist nicht gleich Bash und Shell ist nicht gleich Shell. Wir haben gelernt, es gibt verschiedenste Shells, es gibt viele, die gleichzeitig bei uns installiert sind, äh, im Ordner BIN zu finden, und sofern die Bash noch da ist, ist das Sicherheitsproblem, das wir momentan haben, nicht gelöst, indem man die Login Shell mit change sh ändert. Gut, csh, man csh, manpage change shell. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Lasse die Finger von diesem Befehl. Vergnüge mich weiter mit der Bash und hoffe auf Updates. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.